Der Pistenbully 600e Plus ist weltweit das erste Pistenfahrzeug mit Diesel- elektrischem Antrieb im alpinen Einsatz. Der 600e Plus überzeugt durch seine Leistungswerte, maximale Flächenleistung, Wirtschaftlichkeit und Umweltfreundlichkeit. 20 weniger Kraftstoffverbrauch, 20 weniger NOx und CO2. Der Pistenbully 600e Plus ist gut für unsere Umwelt und gut für unsere Kunden.